Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Sonny rp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, The Definitive Edition. Endlich mal kann ich das wieder sagen, nachdem ich ja tagelang am grinden war. Und ja, boah, ey, ich will gar nicht mehr darüber reden. Ganz so dieses blöde drecks ne? Wo ist er? Ja, dieses mistviech ey. Boah, ich könnte so kotzen. Okay, ähm. Ja, wir machen einfach weiter. Wir müssen nach Nor, was irgendwo da hinten ist, Nehme ich an. Ich nehme mal an, da hinten das Ding und ja, da ist der andere Hafen, weil Carol hat ja gesagt, ähm, es gibt einen Hafen auf jeden Kontinent, die miteinander verbunden sind. Und ja, ich nehme an, da oben ist das. So, wir setzen erstmal ein Zelt ein, weil man hat uns empfohlen, eins einzusetzen im letzten Part. Vielleicht kommt da irgendwie ein Skit noch gerade dazu und so. so also, ja. Mal schauen. Cool. Wir spielen übrigens mal wieder Carol, weil... Und ähm, wir nehmen Repeat mit, weil Juri schon wahnsinnig überlevelt. Also nicht überlevelt, aber erfahrungsmäßig. Und der Repeat liegt halt sehr weit hinten. Also ja. Gut. Ähm, wir erkunden mal, was hier so los ist noch. Ne? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Hier sind neue Gegner. Die machen wir auch noch fertig. Um. Nachdem wir jeden Gegner ja gesehen haben, setzt wir einen Heiligen trank ein, weil wir schon übelst überlevelt sind. Wir sind level 22, die Gegner sind erst 15 und ja, machen die einmal platt. Wir müssen sowieso auch keine Sachen mehr lernen, also Ach ja, ich habe das also wir müssen keine äh, Dings lernen, keine, äh, na wie nennt man die nochmal Fertigkeiten ja in diesem Spiel, also es eigentlich gar keinen grund für uns hier zu kämpfen außer hier mal diese gegner einmal zu sehen also ja ist ja was los ist ne wird noch ein gegner boom wie so wie ein pirat oder so die okay. wie du klaus Gegenstände von mir 5000 und Hexerin. Okay, gehen wir auf die Magierin erst. Und Hexerin. Ja, ich kann, glaube ich, hier wieder, ich vergessen, die ganzen Sachen hier wieder umzustellen, ja ganzen Attacken. Ich glaube, ich glaube, Rita setzt jetzt hier nur Dings ein, ne? Ja. Äh, Strategie. Da habe ich voller Arzt, das ist zum Beispiel nicht so gut. Andere Gegner, gleiche Gegner, entfernte Gegner, äh, andere Gegner muss mal kurz. Ja, sie hat nur Zauber, als sie ich auch nur Zauber machen lassen. Also ja, hatte noch was Distanz halten halten, hat sie, sie glaube ich, ne? Gott, haben wir alles. Boom. Ich dachte, wenn wir 22 sind, kriegen wir trotzdem auch ich das Gefühl. War trotzdem. Das war ja jetzt nicht so ein Problem. Alles dafür so recht war das ist auch nicht so schlagen. Ich habe eine Axt. Halt uns das überhaupt? dieses Geräusch irgendwie. ist... ist das? So, gebrochener durch Apfelgummi. Gut, wir sind die Dinger ein bisschen ausgegangen. So. Ich habe schon bekämpft, Boah, genau das hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, da fliehen wir mal. Voll ist jetzt mal ein heiligen Trank, ein, damit ich mir aussuchen kann, gegen was ich kämpfen kann und was nicht äh, haben wir die jetzt schon besiegt meine wir haben irgendwie andere viecher erledigt ne glaube nicht wenn ich schon bekämpft ich weiß ich weiß trotzdem ich wollte schon sagen kann ich nicht angreifen wenn ich heiligen trank gehabt oder hat grüne killer gurke hey, 15 so, ich glaube wir können so zwei gebiete mal ein bisschen einfacher angehen Aua. Boah, auf zu blocken willst du mich verarschen ich komme gerade mit meinem overlimit hier an ne? und dann blocken die natürlich so ich habe irgendwie nicht das gefühl dass ich stärker bin also ich 22, an die sind Level 15 und ich krieg immer aufgepasst. Wieder verarschen. Oder hat das Spiel einfach nur so einen riesigen Sprung gemacht hier, was Schwierigkeit angeht. Killer Gurken Tentakel. Schmeckt das nach Gurke? ich habe haben wir noch nicht hier fängt an zu schneiden hm. aber ja, ganz schön schneller gegen die haben auch schon kämpft tschüss Zum Glück kann ich ja entkommen machen und muss ich nicht wieder hier aber das habe ich so gast wenn du irgendwie am rand des bildschirms irgendwie rennen muss bis du an irgendwann flüchten kannst das ist so nervig Hier geht es nicht weiter, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich muss mal gucken, was hier ist. Ne? Können wir noch keine Vorwürfe machen und ich die Welt erkunden will oder okay? Oh, jetzt wird es wieder wärmer. Gut, ich glaube, wir haben alle Gegner hier fertig gemacht. Das heißt, wir können direkt zum Hafen gehen. Ne? Ja, sieht so aus, Geh weg. Und da kann man die Kamera irgendwie ändern. Na, geh weg. Na, ich würde sagen, wir sind gleich schon da. Sehen wir irgendwas? glaube nicht erst er trotzdem mal eingehen und weiß ja nie, ne? In final Fantasy haben sie sowas gerne gemacht wie einfach nur so eine ecke irgendwie auf der weltkarte die man irgendwie besuchen kann da dieser baum der steht zum beispiel ein bisschen ab ist aber nichts okay muss halt als erkunden und das scheint ja noch so wie ähm, die klassischen tales of titel hier zu sein ne? also wir haben eine weltkarte und also was also das ist jetzt auch nicht mehr so üblich in neueren spielen ich weiß nicht was so schwer ist daran irgendwie eine weltkarte zu programmieren aber es kommt nicht mehr so oft vor wie damals gut gehen wir da rein wir mal tja, los ist es Regnen die Hafenstadt Kapua, Kapo, wie auch immer man ausspricht. Ja, vor allem was noch am Schneien. Ja, da war ja was entschuldigt, wenn ich das vergessen habe. Aber ich habe <lacht> noch mal irgendwie acht Stunden oder so gegrindet sechs Stunden, fünf Stunden, was irgendwie doppelt so viel ist wie meine Spielzeit. Also, ja der doppelte von meiner spielzeit also mhm. ja ich habe es ein bisschen verdrängt ならば何うん。 sogar also zweimal Genau gleich gesagt What? Kommen wir ins Spiel. Tiger. <lacht> <lacht> Ich Ja. von das war ja. Kannet, so, Ja, ja, sich Von allen getrennt, von allem, was mir lieb und wichtig ist, genau Kommen wir von Kapur, kaputt hat im neuen Süden von Torino Norden. Wir sind ja auf der Südseite. Kapur nur ein Kerl, er nimmt nicht nur im Bürgerstein ab, sondern lässt auch die Reisende bezahlen ja ich glaube das lohnt sich noch nicht wenn noch nicht alle charaktere abnehme verzeihung der gesamte kreisbefehls ist geschlossen was ist das da unten wunderkoch ne? ja. Man hat gerade seine brille weggeworfen Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Zur Belohnung zeige ich dir, wie man kocht. Gut, mir gehen die Rezepte nämlich aus. Rezept gelernt, Sobe. Ich gebe dir das jetzt zum Üben. Gut, los, wir sehen uns. Ciao. Gut, mir ist nämlich gerade Zeug zum Kochen ausgegangen, weil, da kann ich sogar herstellen. Weil Reisbällchen kann ich auch herstellen, aber ich kann mir die Sachen noch nicht alle kaufen hiervon konnte ich mir die sachen unendlich mal kaufen also Wäre es mal gut wenn ich so sachen bekomme wo ich halt auch die zutaten verkaufen kann ne? vielleicht aber ich verbrecher verflucht männlich, mit langen schwarzen mal schwarzes Gewand mit geöffneten vorderköpfen hinweise dringend an der kaiserlichen ritter äh, da kennen wir doch jemanden ne? der so aussieht glaube ich Was ist das hier? Ja, das erinnert mich irgendwie an die Atmosphäre, erinnert mich irgendwie an Tales of Fantasia ganz am Anfang, wo ja die Stadt irgendwie die Hauptstadt, das Hauptdorf des Hauptcharakters angegriffen wurde. Spoiler übrigens, aber sie ist nicht wirklich ein Spoiler. Das ist am Anfang des Spiels das passiert wortwörtlich in der ersten Stunde des Spiels. Ich habe TensorFantasy übrigens nie durchgespielt, also ich kam da irgendwie nicht weiter, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen musste als nächstes. Also ja, da ist auch mal vorgekommen. Wir leiden wegen den Konsuls. Können wir nichts tun, außer zu sehen, wie unser Sohn stirbt. Ich hatte keine Ahnung, dass in Kapoor nur geschah. Dass das in Kapoor nur geschah. Das heißt, ich muss niedrige Standards haben, wenn jemand wie er eingestellt wird. Hey juri geh nicht zu weit und verlaufe dich nicht wir haben zurzeit geschlossen mehr muss ich nicht hören sein da war so ein schwarz gekleideter kerl hast du was gegen schwarz markt fortuna so haben wir ja schon mal neue waffen morgenstern das sind schon mal neue sachen stärke plus zwei alter so, oh, das ist gar nicht das, was ich mal hergestellt habe. Ah, okay, cool. So, dann warten wir erstmal, bis wir die ganzen Sachen kaufen. Obwohl, oh, wenn ich schon mal hier bin, um oh, auch ein hier verkaufen. Viel sich ist nicht so teuer. Ich habe gerade so viel Geld, also oh, das kostet nur 20 ausgezeichnet über so, mit synthese können wir irgendwelche geilen sachen hallo halb brille wir können Dings herstellen, cool meint haben wir alles ich mal erst später machen was ich etwas ausmachen mehr zu kaufen ich komme gleich wieder keine sorge landvermesser gelder weltenkeller Schade, bloß ein Erfahrungsanteil. Okay. Hm. Aus des Würfelmeisters. Jetzt hinter Eingang. Ich habe es hineingeschafft. Sieht aus wie die Handschrift eines Mannes. Was? Egal, wir haben eine verdächtige Person gesehen. war wow, das war sehr komisch dieser Übergang. Das funktioniert nicht mit der Axt. Was seid ihr denn? Let, let, let. Okay. Ich sag mir nicht, ihr seid auch irgendwie so ein killer kampf seine so angriffe sind einfach so langsam ey. so genau das wollte ich machen und ich habe mich mal hoch weil schon lange seit ich gespeichert glaube ich hm, sobald also irgendwie mehr als gegen ein gegner kämpft wird ey. Also ich konnte nichts machen hier gerade das ist genau da was ich meine gleich. Oh. so doch einfach nicht, ey. Nein. Ich drücke Blocken, ne? Ich drücke Blocken. Aber ich kann nichts mehr machen, wenn ich einmal da drin bin. Ah, ah, Guck da an. Aber es ändert sich mit der Zeit, dass man irgendwie aus so Taumeln raus kann. Ey. Weil du bist einmal in so einem Angefränd, du kommst nicht mehr raus. Oh Diese Typen Woldo aus so Kalibu oder was? Guck mal, wer da ist. Es ist es ist geil aus Tales of the Abyss. Ja, warum sieht er übrigens so aus wie der? Egal. <lacht> Weil cool. sind so cool. ja. Okay, wir sind ja Verbrecher. <lacht> genau. Ich <lacht> Wie hast du mich erkannt? Mit diesem Ding. そう、そこで何か事件があったようですつい。 Okay, dann haben wir das erledigt, ne? Dann wir nicht, erst verletzt die Truppe. Das würde mich nicht so erfreuen. Na, vielleicht sollte ich doch mal gucken, ob schon bessere Waffen und so kaufen können, also das, äh, scheint aber nicht so zu sein. Warte, mal, das haben wir nicht? Großaxt? Habe ich das nicht schon? Nee, ich habe keine Großaxt. Nein. Ja, der Franziska. hätte ja, ich mir vielleicht kaufen können, aber wir vielleicht. Hab ich ich habe das sogar gekauft. war ich habe mir noch nicht ausgerüstet. Boah. Wäre vielleicht nützlich gewesen in diesem Kampf. Ah. Ah, da. da ist der Rest. Was geht. Ja. Bei dem Wetter bist du irre? also wieder irgendwas, ich weiß nicht was das ist, aber irgendwas er scheint immer ausgestöpselt zu werden in meinen PC und ich habe keine Ahnung was. das so, gerade ich muss zu diesen riesigen gebäude verlinken seite ne? zu dem muss ich hin nämlich an ich hätte gerne meine ganze truppe wieder damit ich mich hier rüsten kann wenn er nicht zu viel verlangt ist aber okay funktioniert auch bei stärksten regen er ja, da hinten los war schon immer so viele schiffe meinen nächsten wichtigen Charakter, wenn man den, wenn man den Titelbild vom Spiel ja glauben kann. Hi. 何 ich lege einfach wild um sich。<lacht> What? passiert oder was Was? was? Mitgeworfene puppe das meine was für eine verschwendung von folgen ist erworben weit okay dann gehen wir mal zurück ich weiß schon wer dieser charakter ist und ja das ist eine, das nehme ich mal an, war eine szene die nur in der ps3 version von diesem spiel damals rausgekommen ist worauf diese version hier basiert also ja gut ähm, blablabla. Was hast du diesmal gemacht? Gar nichts. Sollen wir reingehen? Und dann mal... Was können wir denn sonst machen. Nix, ne? Unser Mädchen ist hier irgendwo jetzt. Aber ich glaube, das ist in die Villa reingegangen, ne? Ja, ich an. Good. Ja, ist ja nichts alles klar dann gehen wir mal in die gaststätte mal gucken was du schon oh, aber mein bauch tut weh du mal irgendwo anders übergeben vielleicht will ich von der seite da reingehen carolita und repeat wieder vereinigt gut kann man shoppen gehen ich habe prioritäten bis der juris sorge 帝国 okay ich weiß jetzt völlig gar nicht wie viel geld ich bis die schiffe bleiben im Hafen, das kann man da kann man nichts machen und ich habe ich diese wertvolle erfahrung machen weil, äh, wir speichern mal bei. ich habe keine lust hat irgendwie was in story kampf oder so kommt und nicht weit dann und kann dann wieder neu laden der kampf neu starten und so gibt es nicht diesen jetzt kann ich raus Okay. Okay. Warte. Ja, ich warte einfach ja, mal bis... Vielleicht kriegen wir ja noch Estelle wieder. Also hoffentlich kriegen wir Estelle wieder. Weil dann... Also, wir können reisende Informationen austauschen. Jeden konnte nicht raus zur See wegen schlechten Wetters. Wollte schnell zurück in die Heimatstadt. Konnte aber nicht. Der Gouverneur hier, Ragu, wollte ein hohen betrag für überfordert kann ich mir nicht leisten solange ich nicht weiß wie das wird in der nächsten stadt ist außerdem wer hat so viel bares hofft das wird da jetzt schon irgendwann besser Ist morgen besser was geht Schöne Königin, die Riegel, Mann, aber die ごめんなさい。フレン der Rita der Was? Was? <laughs> <hums> Botscha, aspiono, kenki, und so, und so, und so, und ist so, so, so, und 受けるべき罰は受けてもらう。やれに。失礼しました。Really? Alle gab im MVEL, habe ich know, Ich dass nicht hat meine den Akuma, der Kanosse wir machen was dagegen. Liebe Garo, Toyo, <lacht> ist nicht gemein das gestört, aber Nervenprobleme. probleme So, ja, ja. So, ja, So, ja, ja, ja. So, ja, ja. So, ja, ja. So, ja, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja da ja könnte das wohl sein verschlossen ich kann trotzdem hier rein kein okay, solcher auftrag abzuwählen um mit diesen leuten herumzuziehen? versucht sie Ruf zu gehen aber ich muss bestraft werden und der gerechtigkeit ist zu dienen obwohl du hast wusstest hast du getan was du getan hast ich hätte gedacht, dass Flynn jemanden zum Freund hat, der auf 10.000 10 kopf ausgesetzt sind. Und ja Flynn auch. Da sind 500 Galt drin, legen wir sie zurück. Er klingt irgendwie gar nicht nach mir. Da ist nichts drin. Ey. Können wir die nicht mitnehmen, weil jetzt Flynn und Cola sind, oder was? Weil ich hätte das sofort mitgenommen, ey. Oh, seit gestern habe ich mag Schmerzen. Oh! jetzt oh Gott, ey. Ich kann fangen, Was? Na, oh, ist eine schreckliche Welt. Oh, du willst überlachten? Geil. Oh. Vielen Dank, Bären uns wieder. Okay. Sollte ich das nicht machen? Ich werde Ragosis Sekan trafen gehen. Hey, nicht. So, wie du bist, ist nicht auch voll geeilt. Danke. Wir sehen mit Flynn. Ah, mein rechter Fuß ist eingeschlafen. <lacht> Alles klar. So, jetzt kann ich erstmal shoppen gehen. Meinen Leuten. So, was haben wir denn hier alles? Franziska habe ich schon. Morgenstern. Da gibt es Vitalität für Boom. Schlägel da gibt es Stärke zwei von. Steelhead haben wir schon. Und ketter haben wir auch schon. So, ein hierfür, ein hierfür. Dann ein hierfür das dingen das dingen Dingen und man könnte eigentlich auch nicht schlecht sein für einige leute hier so hm. ach so ich wollte schon sagen wenn er noch ein balken ist habe ich das nicht mehr ne? so warten und Vitalität mehr KP? Wird ein einziger Angriff kann Fleisch zerreißen, zerreißen und Knochen zermalm? Alter, was ist mit dir los? So, ich habe noch nie irgendwie so Zweitwaffen-Sachen bekommen. Merke ich gerade bald ne. so ja, Dingen. Bonsreif, ne? Ja. Oder? Ja. Hast du schon? Was? Die Bitsjacke. Schade, dass man nicht sieht. Nur irgendwie awesome. So, haben wir alles, ne? Ja, Talsmann man könnte ich auch für mehrere Leute hier holen, aber Weit ich so ein Rest. Tun wir hier... nee halt Synthese äh, schal plus 1 Erfahrungsanteil. Hm, ja, hat noch mal sonst alles ne. so aus. Keine neuen Dinger ja für auch nichts. Wir haben auch alles Angriffsring können wir uns herstellen. Licht der Kraft. Das ist ein komischer Name für. Okay, den Rest kaufen wir hier links. Essen. Weil wir können es uns langsam leisten. also habe ich sehr viel Geld von meiner training hier bekommen. so gut erfahrungsanteil was macht das gewinne bonuserfahrung ohne am kampf teilzunehmen da hm. ja, klingt doch auch nicht schlecht als halt. äh, hier war doch noch irgendwo was ne, ne das hier da da ist jetzt jemand wer bist du Oh, entschuldigung sie junge dame hätten sie vielleicht eine minute zeit hm, meinen sie mich ja sie hätten sie vielleicht Lust auf eine runde würfelspiel mit mir es für sie interessant zu machen bekommen sie ein schönes geschenk wenn sie mich schlagen na was meinen sie hm, Naja, warum nicht aber sind sie sicher ich bin ziemlich gut bei diesen spielen oh, hervorragend. ich habe mich nach ein, ich habe nach einem gegner gesucht der mich fordern kann ich umsonst nennt man mich dem meister ich lasse mich nicht so leicht besiegen ja, haben wir wirklich die zeit dazu hier zu sitzen und ein spielchen zu spielen Spiele ein Spiel. Keine Angst, ich mache den keinen Hand und fertig, schwarz ab. Ho, ho, ho. und nun denn, wollen wir beginnen? Gerade oder ungerade? Äh, hoch oder niedrig? Gerade oder ungerade? Okay. Erster Kampf. Er hat die Summe der vom Würfelmeister gewürfelten drei Würfel. Die Summe ist niedrig, wenn die Summe zwischen drei und zehn liegt. Sie ist hoch, wenn sie zwischen 11 und 18 liegt. Der Spieler tippt, ob es sich bei der Summe um ein hoch oder ein niedrig handelt. Der Spieler hat dreimal hintereinander richtig hat er gewonnen. Das Spiel endet, wenn du einmal falsch getippt hast. Äh, also jetzt haben wir 10. Okay, das sind... Wir sollten beim ersten Wurf hier erraten. Wenn ich so sage, nach diesen hochtrabenden Wurf hatte ich etwas mehr erwartet. Was? nein, nein, nein das ist ein Missverständnis. Die Leute nur nicht so gut in Form, das ist alles. Und hm, Sie können gerne auf eine Wandfree wiederkommen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Na ja, na ja, na des Gouverneurs. Hm. 僕 mal Spiel ein Spiel. Hoch oder niedrig Hoch. schon wieder genau das gleiche wieso man hat aber erstmal hier hey was ist denn mit deinem genialen wagen passiert halt den mund womit oh, sieht man keine gewinne gut. Dann daneben niedrig kommen niedrig gut gemacht das ist einfach nur glück oder was ist einfach nur glück doch ehrlich auf ich sag's ja, du wissen nur weiter verlieren ich halte das nicht aus ich halte das nicht aus ich halte das nicht aus Und vielleicht habe ich mich in ihnen getäuscht wie soll man sich nicht das ist einfach nur glück wo soll man denn wissen wie das niedrig ja super das ist das ein kack ich dachte erst, du würfelst erst etwas und danach musst du raten, weil es niedriger. Also einfach nur Glück, ist sonst nichts. Oder niedrig, niedrig. Ja. Was? ist das für ein bescheuertes Spiel? Da kannst du. Oh, und jetzt mal muss ich mir diese blöde Cut ziehen. Kann man irgendwie vorher bestimmen? Nee, ne? Hoch. Niedrig. Ist einfach nur Glück, mehr nix. Was ist einfach ein Kack. Niedrig hoch seid hoch ja, ja toll, ich habe dreimal ich hab dreimal geraten richtig geraten geil daten für mini minispiel endlich ja, ich habe verloren auch hier ist noch so blind hohe mit irgendwann mal ein korn finden halt die klappe juri Und jetzt zum preis visieren ein herz auf den kuss von meiner wenigkeit reingelegt nein ich werde ihnen den titel den, der neuen meisterin verleihen wenn die lage wird sich herum sprechen neue herausforderungen anziehen die in Ruhm erwerben wollen Damit sie stark und sind sie nicht rita. hier ist sie die neue Würfmeisterin rita fortsetzung folgt beim nächsten mal wenn es heißt der nächste bürger lauert schon fortsetzung folgt das glaube ich kaum ho, ho, ho. und wenn sie lust haben können sie mir jederzeit wieder bei meinen hobby gesellschaft leisten Witch <lacht> <Richard> und Rita. Rita, ich glaube, Ich Ich ich habe gesehen. Ich habe gesehen. ja gerade so ein bescheides Spiel ey. Na, da will ich wenigstens noch einmal gewinnen was hätten wir mal beim ersten Mal geschafft hätten Und gerade das ist einfach nur raten das ist auch so was von knapp für ein Spiel, er so also vollkommen bescheuert. Sieben also natürlich war nicht. Vielleicht kriege ich ja irgendwas Geiles, weiß ich ja nicht. war oh. oh, keine Lust. Ey. So neuen Titel bekommen. Neue würfelmeisterin auch wenn du ein Neuling bist, äh, können deine künstliche Geschichte das Würfel neu schreiben. Ich hätte lieber Großmagi. <lacht> okay, ich würde sagen, das war's aber für diesen Part. Ne? Wir haben Flynn wieder getroffen, was doch auch gut ist. ne Und jetzt müssen wir halt diesen Gouverneur hier finden. Und gucken, was mit dem los ist. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte lasst ein like, ein Abo und ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Gut gemacht.